Hallo und herzlich willkommen, neuer Zuschauer. Bye. Hot Wheels. So, was soll ich sagen, wir sind jetzt hier wieder bei Domme in der Werkstatt für Hot Wheels Destroyer. Ja, und letztes Mal haben wir ja schon einen guten Gabelstapler als Hilfe benutzt und heute kommt der noch nochmal dran. Aber wir benutzen nicht die Gabeln, nennt man Gabeln? Mhm. Ja, wir benutzen nicht die Gabeln, sondern die Räder. Wir fahren über die Hot Wheels drüber und zwar habe ich da ein paar ähm, Monster Trucks. Das sind glaube ich auch so Mystery-Packs, so Kartons, wo die Trucks drin sind und dann machen wir ein kleines Rennen und das Fahrzeug, was am wenigsten weit kommt, das wird als erstes überfahren und dann schauen wir mal, wie es abgeht, Denn falls der Gabelstapler nicht schwer genug ist und die Fahrzeuge nicht kaputt gehen sollten, dann müssen wir uns noch was Alternatives überlegen, aber warten wir jetzt mal ab, würde ich mal sagen, Dorme. Lass uns überraschen. Hol das Ding da rein jetzt. Hey Leute, was meint ihr? Schafft der Gabelstapler oder schafft das nicht? Schreibt in die Kommentare. Ja, yeah, ja. Yeah. Yeah. <lacht> Alright, Gizmo. Das sind hier die Monster Trucks. Stell mal scharf, Kamera. Stell scharf. Jetzt, das sind die Monster Trucks, ja, die wir hier haben. Param, param, Und in die wird jetzt hier hinten in ihren... Jetzt <lacht> wird da jetzt dieser Schlüssel reingesteckt. Zack. Und dann kann man die zack abfeuern und das machen wir jetzt. Und wie gesagt, das Fahrzeug, wo am wenigsten weit weg kommt, das wird jetzt überrollt. Ich würde sagen, Domme gegen mich. Alright, also das sind jetzt die zwei, die Domme nimmt. Wunderbar, wunderschön, sehr schön. Danke, das zeigen. Und das sind jetzt hier meine zwei Schätzchen. Also das Türkisgelbe gefällt mir ganz gut, das Rote, naja, aber wir nehmen es. <lacht> Dir bleibt doch gar nichts anderes übrig. Ja. <lacht> Alright, Chiso, dann würde ich sagen: ähm, gucken wir mal, wer gewinnt, wer verliert. Wir schalten jetzt noch die GoPro ein und dann legen wir los. Ab geht die Post. Alright, keep going. Ye. Nicht schlecht auf jeden Fall. Oh, der sieht gut aus. Der sieht gut aus. Dein Fuß. Ui. <lacht> Alright. Dann haben wir jetzt hier diese zwei. Das ist hier auf jeden Fall mein Joker. Der muss mich retten. Deshalb fange ich mit dem Roten an. Wo hast du angefangen hier? Du hast da. Hä, das ist <lacht> Cheater. Okay, alles klar. Wir will gleich hier verarschen. Soll ich bereit? Nein, nein, nein! Ja! Nein! nein. nein. <lacht> ah, shit! Ganz knapp. Ganz knapp. Okay, jetzt kommt mein Joker. Aber hey, hast du gesehen, wie das da unter die ja, GoPro nicht ja. weggefahren ist? Richtig geil, Alter. <lacht> ich, hab, ich hab gehofft, dass es gegen die GoPro fährt. Ja! Fällt. So, auf kommt schon, Bro. Mein Joker. Let's go! Ah. Ah. Ja, arm, ja, aber er. ist weiter als mein Roter. Also sind auf jeden Fall beide weiter als Dommes Roter. Das bedeutet, auch wenn seiner gewonnen hat, hat er mit einem von seinem verloren. Also, mit zerstören zuerst den Roten. Hallo, hier bin ich, kannst du mich sehen? Okay, also hier haben wir einen guten Stapler, das Rad vom Stapler, puh, staubig. Und ähm, da haben wir ein kleines Lichtchen, das jetzt hier auf dem Monster Truck, der hier unten steht. Da unten steht er, weiß nicht, ob du siehst, aber auf jeden Fall da ist er. Da haben wir die Main Kamera, die in 120 Frames pro Sekunde aufnimmt und ziemlich nah. Und äh, hier LED Panel in blau und unter dem Stapler haben wir noch eine GoPro, die auch aufnimmt. Also ich würde sagen, wir können starten. Auf Wiedersehen, mein guter Monster Truck. Es war schön mit dir. Du hast ein gutes Rennen gemacht. Aber verloren ist verloren. Ziemlich hartnäckig, ja? Ja, ziemlich hartnäckig, ja. Ich hab's ja gleich gesagt. <lacht> Sag mal her, ja, das Ding. Da ist es. Aber ein Rad fehlt. Ein Rad fehlt? Ja. Ein Rad fehlt. Ja, aber das ist nicht viel, ne, so ein Rad. Und die Karosse ist ein bisschen im Arsch. Okay, ja. Hm. Hm. Tja, aber wirklich destroyed ist es nicht, ne? Aber fahren tut er auch nicht mehr, garantiert. Fahren tut er definitiv nicht mehr. Mhm. Ja. Scheiße, da müssen wir noch was anderes machen. Fail. Das sind solche What the fuck Moments. Alright, wir haben uns für nochmal drüberfahren entschieden. Also, Domme. Let's go, do it, man! Tome, yeah. was ist da los? <lacht> Zeig mal. Da hängt soll ich, soll ich ihn rausholen? Hol ihn raus. Ja! Und? Naja, hat sich nicht viel getan. Nee, sieht noch gut aus. Aber fahren tut er trotzdem nicht mehr. Mhm, fahren tut er nicht mehr. Mhm. Ich würde sagen, wir brauchen eine Alternative. Mhm. Aber jetzt erstmal die anderen, oder? Jetzt machen wir die anderen platt. Alles klar. Vielleicht ist es nur meiner. Vielleicht nur deiner? Ja. Vielleicht, gehen, Vielleicht meine gehen deine kaputt. Wir werden es <lacht> gleich sehen. Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Äh, übrigens, äh, der zweite Part habe ich mit der Main-Kamera nicht aufgenommen. Voll verballert äh, auf Rekord zu drücken. Deswegen haben wir das jetzt nicht gesehen. Aber wir haben jetzt noch drei andere Fahrzeuge. Da denken wir auf jeden Fall dran. Falls wir noch mal ein zweites Mal drüber fahren, da wirst du es mit Sicherheit sehen. Let's go. Let's go, favorite. Da ist er. Ciao. Ciao, Bella. Ja, gib ihm einen Kuss. <lacht> Steiner. Ciao. Wir fahren nochmal drüber. Fahren wir nochmal? Okay. Wir fahren nochmal drüber. Wir fahren noch ja. noch mal drüber. Okay, also das letzte Fahrzeug steht unterm Reifen. Da fahren wir jetzt drüber. Das ist das rote Fahrzeug. Einer von meinen, das verloren hat. Und für den Gewinner, für den Schwarzen, von Domme haben uns was ganz spezielles ausgedacht. Das gucken wir uns aber dann nachher an. Lasst euch überraschen. So sieht's aus. Jetzt fahren wir erstmal da drüber. Start the engine. Also, ich glaube, er will nicht. Der will nicht. Meinst du, wir sollen ihm das gleiche Schicksal schenken mit dem Gewinner? Nein. <lacht> Nein. Nein? Okay, alles klar. Dann müssen wir gucken, dass wir den ein bisschen fixieren, dass er dort bleibt. Die Sau. Die Sau! Guck mal, da rollt er so gut. Ja, ja, ja Der haut er ab. Da rollt er so schön ja. und, und da kann man nicht voran. Ja, aber er hat es fast geschafft. Okay, alles klar. Ja. Dann, dann, dan, dann, dan, dann, dann. Ja, siehst du, weil es so knapp war, mhm. wäre sich so. Der mhm. hat Angst. Der hat Angst. Ja gut, alles klar, dann äh, guck mal, dass wir, wir den fixiert bekommen und dann wird halt noch überrollt. Mein Gott. hätte ihm mal ein bisschen was gönnen können, echt, ohne Witz. <lacht> nein, nein, nein, nein, nein. Start the engine. Also wir haben uns dafür entschieden, nochmal alle drei Fahrzeuge nebeneinander zu stellen und dann über alle drei Fahrzeuge nochmal drüber zu fahren. Okay, da haben wir jetzt also die drei in einer Reihe. Und da fahren wir jetzt drüber, würde ich sagen... Let's destroy them! <lacht> Ja, die stehen dran, wie vorher. Was machen wir jetzt? Hammer? Hammer. Hammer? Hammer. Okay, Hammer. Hammer time, hammer time. Gucken wir mal, ob ich es drauf habe. So. One. Two. Three. And. Ähm, tja, ich habe die Reifen noch mal kaputt gemacht, aber die Karosserie ist ja im Weitesten noch ganz. Das ziemlich hartnäckig, ja? Es gefällt mir nicht. Sind, wo wollen die Destroyen, also der Reifen ist auf jeden Fall platt. Safety first, macht es auf jeden Fall nicht zu Hause nach, ja? Vor allem nicht ohne Schutzbrille. <lacht> Nix passiert. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Größere Hammer? Größere Hammer? Größere Hammer. Okay, jetzt haben wir hier mal einen dickeren Hammer. Ist schon eher sowas, was ich gewohnt bin. Von der Größe. Passt. <lacht> Damit machen wir das jetzt hoffentlich kaputt, Alter. Vielleicht bin ich auch einfach unfähig. I don't know, man. Also, wir müssen hier mal gucken. Oh, Alright? Okay. Weiter kriegt man es nicht kaputt. Nee, ich glaube auch nicht. warum immer das andere Teil jetzt ist. Ich denke, wir haben es gut gemacht. Es bleiben aber noch zwei übrig. Soll ich beide machen oder willst du auch noch eins machen? Komm ich mal auch noch eins. Machst du auch noch eins? Mhm. Okay. Ich versuche es, okay? Versuch's. Versuch mich nicht abzuschießen. Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Okay. So sieht es jetzt also aus. Tja. Und jetzt kommt dieser Dude hier, der Rode. Bereit? Go. Bereit, ja. Okay. Das sieht so aus, als ob du wieder gute Arbeit getan hättest. Oh ja. Schön destroyed, würde ich sagen. Da haben den Schrotthaufen von Hot Wheels Trucks, die mir zerstört haben. Ja, dumme, aber einer fehlt noch. Das ist dein Zieger. Mhm. Wollen wir jetzt schon verraten, was wir damit machen? Nein. Nein. Nein? Nein. Es bleibt spannend. Alles klar. <lacht> <lacht> bleibt dran!